Herzlich willkommen, liebe Bierfreunde. Heute möchte ich ein besonderes Bier für euch verkosten, das es in Deutschland relativ selten gibt, aber in die Region hervorragend passt. Das Diskläuser Dingelbier. Der Dingel wächst quasi direkt vor der Haustür im sogenannten Bauland bei Buxberg. Seit Jahrtausenden dort heimisch. Ursprünglicher kann man ein Bier also nicht genießen. Die rötliche Farbe kommt ins Bier durch die Verwendung von heimischem Dinkelmalz, unterstützt mit Gerstenmalz und Karamalz. Wir sehen auch eine leichte Trübung. Der Brauer verwendet hier obergärige Hefe. Bei der Gärung entwickelt die Hefe natürliche Fruchtaromen, die mich so an Bananen und Mango erinnern. Kräftig im Geschmack, vollmundig mit einer leichten Nussnote, die vom Darren kommen, also vom Trocknen vom Dinkelmalz. Abgerundet wird das Geschmacksprofil durch eine angenehme Hopfennote. Ist einfach lecker. Das Singlebier ist ein optimales Brotzeitbier zum Wohl.